Hallo, ich darf euch heute begrüßen. Bei Freifarmen werden wir immer, wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft, immer wieder mal Interviews führen mit betroffenen Eltern. Und heute habe ich hier den Mark Abheiden. Und äh, den Mark kenne ich seit Ende so 2020, und ähm, heute geht es darum, was sind seine Erfahrungen und was sind seine Sichtweisen auf der Grundlage der Erfahrungen, die er jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat. Marc, ich darf mich ja. bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen. Hallo, ich bin Marc Abheiden, ähm, wohne bei Hamburg, an der Stadtgrenze zu Schenefeld. Ist das, oder ist, ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, ich habe einen fünf, äh, damals einen fünfjährigen Sohn gehabt, der sich gewünscht hat, dass er gerne zur Hälfte bei Mama und bei Papa lebt. Und ähm, habe jetzt aktuell auch noch eine Tochter, die ist jetzt vier. Und mein Sohn ist jetzt, im Moment ist er sieben, vier und sieben. Und beide leben. Duell und auch weiter zur Hälfte bei mir. Es das war ein heißt, lange... sehr praktiziertes Wechselmodell, sowohl ja. mit der ersten als auch der zweiten Mutter. Genau, richtig. Prima. Ja, wie kam es damals zum Kontakt? Wie bist du hier auf Freifarm aufmerksam geworden? Ähm, auf Freifarm bin ich aufmerksam geworden durchs Internet. Ich habe. Ende 2020 im Dezember einen Antrag selber verfasst auf Wechselmodell und ähm, habe mich dann aber noch mal im Internet weiter schlau gemacht und hab, bin dann auf Freifarm äh, mhm. gestoßen. Dann habe ich, ich, also es ist kurz vor Weihnachten gewesen, 2020, habe ich mich an Sandro gewendet. Und er hat mir dann ähm, deine Kontaktdatenklaus gegeben. Und daraufhin ist dann unser Kontakt entstanden eigentlich relativ schnell. Ich habe dann ähm, eine E-Mail geschickt. Und ja wir hatten dann eigentlich zwischen den Feiertagen telefoniert, mhm. haben viele Gespräche geführt. Ich habe dir die Situation geschildert, ähm, wie es alles so abgelaufen ist und wie es aktuell läuft. Also man ähm, muss mal sagen, okay, äh, zum damaligen Zeitpunkt ähm, 2020 Ende des Jahres hattest du irgendwo ähm, drei oder vier Tage in der Woche deinen Sohn ähm, und ähm, die zehn Tage ähm, anschließend war dein Sohn dann äh, immer bei deiner Ex-Frau, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das war ein bisschen anders gelagert. Das heißt, es ging eigentlich darum, dass ähm, mein Sohn sich gewünscht hatte, dass er zusammenhängende Zeit bekommt. Okay. Das war, so war ich der Antrag gestellt, dass er wirklich ähm, am Stück, er wurde dann in der Woche, also es ist Mittwoch auf Donnerstag, war er ja immer die Nacht da. Dann habe ich ihn abgeholt und alle zwei Wochen am Wochenende von Freitags bis Montags. Ach so, okay. Genau. Hm. Und ähm, daraufhin habe ich ja den Antrag gestellt, dass er ähm, dass, dass er sich das wirklich wünschen würde, dass er zusammenhängende Zeit und nicht mhm. in der Woche noch okay. rausgerissen wird. Mhm. Genau. Ähm, dann habe ich den Antrag so gestellt, dass er wirklich ähm, auf ein 7-7, also Wechselmodell, dann mhm. ge gesetzt wird. Und... Ähm, den Antrag habe ich dann dementsprechend abgeschickt. Ich habe keinen Anwalt gehabt, ich habe das alles selber verfasst und habe das dann beim Gericht eingeladen. Mhm, genau, Aber, da kam dann der Kontakt. Ähm, da haben wir dann nicht drüber nicht. gesprochen und dann habe ich ähm, dir erklärt, ähm, so wird es nicht funktionieren, denn ähm, es gibt hier eine Reihe von, ich sag mal, ähm, Fettnäpfen, die man dir aufstellen kann, wenn du alleine vor Gericht bist und das Wechselmodell beantragen willst, ähm, dann kommen hier, ich sage jetzt mal, ähm, tödliche Fragen wie, dir geht es nur ums Geld ähm, oder darf es ein bisschen weniger sein und, und, und. Ähm, und wenn du dann alleine am Start bist, ohne auf diese Themen ähm, vorbereitet zu sein beziehungsweise persönlich darauf antwortest, wirst du typischerweise verlieren. Das war äh, damals dann auch die Erkenntnis. Ähm, du ähm, hast dir dann aufgrund ähm, äh, meiner Empfehlung das soweit äh, nahe gehen lassen, wenn ich mich erinnere. Ja, auf äh, jeden hast Fall, du hast dir in der ja. Region einen Anwalt gesucht. Und ähm, ja, wie hast du äh, diese ganzen Gespräche, die damals stattgefunden haben, empfunden? Also, also super. Also es war wirklich, ähm, äh, ich habe mich verstanden gefühlt. Es war ein ähm, super äh, Einfühlungsvermögen auch von deiner Seite aus da. Du hast die Themen analysiert und ähm, hast dann aber auch ganz klar auf die, die Hürden und auf alles, was sein kann, hingewiesen. Und das hat äh, wirklich super geholfen. Ähm, genau das mit dem Anwalt war auch die beste Entscheidung, die, die man hätte treffen können, äh, jetzt im Nachhinein wirklich. Ich, äh, deswegen, ich glaube, der Impuls war ja auch da, weil, weil, ich, weil die, die, diese Geschütze halt so hochgefahren worden sind. Die Vorwürfe waren... Ähm, ich würde sagen, also dieser Text war vier Seiten lang, der da an Vorwürfen im Raum stand und ich war komplett überfordert mit der Situation in dem Moment, weil ich gedacht habe, und jetzt, jetzt stehst du davor, hast den hast den Termin der Verhandlung und du sitzt da und im Endeffekt kannst du dich nur rechtfertigen. Ähm, oder da bin ich davon ausgegangen, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Das ähm, ist aber, und das kann ich allen anderen auch mitgeben, rechtfertigen ist nicht der Weg. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass das ankommt, weil das Rechtfertigen, ähm, dann läuft man wirklich in die Fallen rein. Und dann ist es nachher ganz schwer, da wieder rauszukommen. Also ich erinnere mich, wir hatten da ja dann ein individuelles Coaching mhm. mit dir und deinem Anwalt. Ja. Ähm, da habe ich dir ganz böse Fragen an den Kopf gestellt äh, geworfen. Ja, ähm, die haben mir persönlich, wenn ich ehrlich bin, auch... Ähm, wehgetan ja, ähm, in der Aggressivität, die ich sie da hier rausgehauen hatte. Also äh, sorry auch dafür jetzt nochmal, aber ich hatte den Eindruck, das ist in dem Moment notwendig und ich habe dich da wirklich durchs Minenfeld durchgeschickt. Ähm, ähm, Habt dir ähm, die Fragen auch äh, dreimal, viermal, fünfmal gestellt, bis mir die Antwort gepasst hat. Ähm, wie hast du das empfunden? Es war... Unangenehm. Es <lacht> war sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ja, aber dann es verstanden zu haben, worum es eigentlich geht, das war dann ein Geschenk, wirklich. Und ähm, da bin ich echt dankbar für, für, für, die, für die Sachen und ähm, dass du mir das so auch vor, dass du es mir auch so wirklich vor Augen geführt hast und dass es das. Ist, das ja, da, das ist einfach gut. Und das ist, das ist genau das, was, was man auch braucht, ähm, um die Sicht darauf auch zu, zu, zu reflektieren oder auch zu, wirklich zu ändern. Ähm, dass man sich wirklich Gedanken macht, worum geht es hier eigentlich gerade in dem Moment. Und das hast du genau auf den Punkt getroffen mit, diesem, mit dem Coaching-Termin, der ja auch mit dem Anwalt zusammen stattgefunden hat, weil... Ähm, wir ja dann auch besprochen, haben, dass äh, das Zusammenspiel mit Anwalt und Klient ein Miteinander sein muss und den Anwalt, den man sich nimmt, auch für einen einsteht. Und das muss man wirklich auch rausfinden. Ich sage sag, sag es auch ganz ehrlich an, an alle anderen. Ähm, Anwalt ist nicht gleich Anwalt. Der muss wirklich voll dahinter stehen und deine Ziele und das, was du vom Herzen möchtest, das ist, sage ich auch, wirklich, das ist, man kann, der, der, die Situation ist, ganz ehrlich, man muss sich wirklich Gedanken machen, was möchte man erreichen? Geht es hier ums Kind? Geht es um irgendwelche Machtverhältnisse zwischen den Elternteilen? Und wenn, wenn es ums Kind geht? Und wenn man, sich das wirklich ein, wenn man sich das eingestehen kann, dass es da, da nicht darum geht, um irgendwelche Rache zu schüren, dann funktioniert es auch. Ganz, ganz, das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann kann man auch mit dem Anwalt zusammen diesen Weg gehen und ihm auch klar souverieren, was man will. Das ist hm. ganz, ganz wichtig. Ich in, äh, erinnere mich noch an dieses Gespräch, es war auch sehr anstrengend für mich, also musste keine Gedanken machen. Hm. Ähm, was ähm, sowohl du als auch dein Anwalt ähm, gelernt hast in dem Moment war, ähm, es gibt Stellen, da kannst du nicht antworten, da kannst du nur freundlich lächelnd da sitzen, weil letztlich äh, dein Anwalt an dieser Stelle für dich die Mine entschärfen ja? muss. Ähm, und ähm, es ist ähm, auch, ich denke jetzt mal, für den Anwalt klar geworden in dem Moment, wie quasi die Laufwege im Gerichtssaal sind, wie beim Fußballspiel, wann er loslaufen muss, weil du dazu nichts sagen kannst. Das habt ihr aber, glaube ich, äh, an dieser Stelle dann im Gerichtstermin auch relativ gut umgesetzt. Ja, also, also das ist, war auf dem Punkt. Es war wirklich auf dem Punkt. Ähm, in, in, der, in, in der Verhandlung an sich ähm, war es, geschürt davon, dass es, ähm, dass es halt äh, wir auf die, wir haben, ich habe gesagt, ich habe am Anfang wurde ich gefragt, worum es geht. Ich habe das ähm, in dem Moment ganz klar rausgesprochen, worum es hier geht. Ähm, es standen auch noch ein paar mehr Themen auf dem Antrag, ähm, die dann aber durch die Länge die da drauf waren. Es waren, glaube ich, zwölf Themen. Es ging ja dann nachher um irgendwelche Kleinigkeiten, ähm, die, wo ich gedacht habe, dass man die klären muss, die sich aber im Nachhinein eigentlich von alleine geklärt haben. Ähm, und der große Baustein war halt Wechselmodell und zusammenhängende Zeit. Mhm. Wie seid ihr äh, dann am ersten Gerichtstermin rausgekommen? Wir sind beim ersten Gerichtstermin rausgekommen, dass wir, ähm, äh, dass die, die Richterin damals das genauso gesehen hat, dass es eine zusammenhängende Zeit geben muss und ähm, wir haben uns dann in dem Moment geeinigt, also wir sind von dem Standpunkt ausgegangen und auch die Richterin, das muss man auch ganz klar sagen. Sie hat auch von vorne, halt, es spricht nichts dagegen, es liegen alle Karten auf dem Tisch und so wie sie das sieht, ist es kein Problem. Mhm. Ähm, ja. Wenn ich das richtig erinnere, hast du damals dann zunächst mal ähm, fünf Tage von 14 Tagen ähm, vom Gericht zugebilligt bekommen. Genau, dann wurden die, äh, Mittwoch, die, die Mittwoch, äh, Mittwoch, Sachen zusammengesetzt und dann ist er dann Donnerstag, Freitag, genau. Samstag, gekommen. Sonntag und genau. dann hast du quasi... Genau, Mittwoch, mit, ja, Mittwoch, ne? mhm. ja, Mittwoch ist er gekommen, schon Mittwoch dann. Ist gekommen. Und dann gab es noch einen Automatismus, äh, wenn das Ding genau. halbwegs gut funktioniert. Ja. Genau, wenn das ähm, dann, ähm, das hat die Richterin eingeworfen. Also es war so, dass ähm, äh, eigentlich es eigentlich darum ging, dass es komplett ausgesetzt wird, der Umgang. Das hat dann die Gegenseite, also das muss ich auch nochmal einwerfen, dann in den Raum geworfen und ähm, hat dann versucht, maßgeblich an herbeigezogenen Vorwürfen mit äh, verbal wirklich, äh, ich, ich muss es sagen, also es war wirklich sehr verbal, Gewalt auch auf mich ausgeübt, ähm, dass äh, irgendwelche Sachen da reingeworfen worden sind und ähm, äh, die Anwältin wirklich ähm, unter der Gürtellinie gehandelt hat und nicht mhm. als souverän gearbeitet hat, das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, äh, weil sie ähm, im Endeffekt nicht durchgekommen ist durch diese Mauer. Also ich würde es als Mauer deklarieren, mhm. weil sie nicht durchgekommen ist. Sie hatten mit aller Macht versucht, ähm, mich aus der Reserve zu locken und äh, dann wirklich nach vorne auch das zu äußern, guck mal, hier ist der Schlimme, da ist der Böse. Und genau das haben wir hier die ganze Zeit gesagt. Na, das muss ich auch noch mal mit sagen. so Und auf jeden Fall... War das, das heißt, du bist hier standhaft geblieben, bist ja, nicht genau. über das Stöckchen hingesprungen, was genau, man dir hingehalten hat, sondern richtig, richtig. Ähm, hast die Sache einfach letztlich weggelächelt und an dieser Stelle den Anwalt arbeiten lassen. Genau, das, äh, das hat dann der Anwalt gemacht. Er hat sich dann in dem Moment, wir haben, ähm, wir haben mit Handzeichen gearbeitet. Wir mhm. haben uns wirklich vorher abgesprochen. Ähm, wir haben dann. Quasi mit Handzeichen gearbeitet und ähm, das heißt also, jetzt hat, übernimmst du genau und ähm, das hat super geklappt. Wir haben uns angeguckt und das war wirklich ein, das war ein einwandfreies Zusammenspiel. Wir haben, ähm, wenn, ich habe, ich habe mich ja auch noch mal, also ich habe mich nicht gerechtfertigt, sondern ich habe eine, ein Statement abgegeben, ähm, wo es darum ging, also es waren dann ja die Vorwürfe die im Raum standen. Und ähm, dann habe ich eigentlich nur gesagt, dass ich ähm, meinen Sohn anders empfinde, dass er ein super Kind ist. Ich ähm, äh, mit ihm Aktivitäten machen wie Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen und ähm, bin auf diese ganzen Sachen gar nicht eingegangen. Ich habe es einfach in dem Moment so, äh, so rumgedreht und habe das einfach so runter. Ich habe, egal was da vorne war, ähm, dass ich das einfach so erzählt habe und ähm, dann war es soweit, man fängt dann automatisch an weiterzureden. Das ist, ist ganz automatisch so und dann war es halt so vom Anwalt her so und jetzt hat er die Hand hat er, hat er quasi so gemacht, so die Hand runter und ähm, mhm. dann habe ich gesagt, mehr habe ich jetzt nicht mehr dazu zu sagen, das haben wir vorher so abgesprochen. Ähm, und ähm, genau ja und dann ging es eigentlich darum nachher diese ähm, ähm, Lösungen zu finden ich habe aber auch stets immer versucht das lösungsorientiert anzugehen mhm. ähm, dass man wirklich eine Lösung und eine ähm, also dass das, äh, die Bereitschaft findet aufeinander zuzugehen das war von deren Seite nicht gewollt wo sie dann aber durch den Richter und der Beistand, der Beistandschaft und letztendlich auch das Jugendamt, ähm, was dann dementsprechend dann dazu geführt hat, dass sie wirklich äh, einlenken mussten, ähm, weil, es kein Verhandlungsspielraum, weil sie kein Verhandlungsspielraum gegeben haben. Mhm. Okay. Ähm, es ging dann weiter. Ähm, zunächst mal bist du quasi mit 5 zu 9 aus der Veranstaltung im ersten genau. Schritt rausgegangen. Ähm, wir hatten dann nochmal auch zusammen mit dem Anwalt eine Nachbesprechung. Da war da relativ äh, relaxed ihr beide. Ähm, Rückmeldung war, naja, ähm, wir sind eigentlich nur zu 70 Prozent gechallengt worden. Wir hätten da schon noch mehr im Köcher gehabt, aber hat gereicht. Ähm, was ihr nach meiner Erinnerung noch ähm, mit vereinbart hattet in dem äh, Gerichtstermin war, dass letztendlich, das war dann ein Termin Anfang 21, dass ab August 21, wenn es gut läuft, letztendlich dann 6 zu 8 praktiziert wird. Genau. Da hat man als, ich sage jetzt mal maßgebend, dann das Jugendamt installiert, die dann sagen mussten, geht es dem Klänen jetzt gut oder geht es ihm nicht gut? Ähm, kam wohl zum Ergebnis, geht gut und damit warst du sozusagen ab August 21 im 6 zu 8 Modus unterwegs. Ähm, und die Richterin hatte euch im damaligen Termin im Prinzip äh, mehr oder weniger das Wechselmodell schon in Aussicht gestellt. Ja, erinnere ja, ja, ja, ähm, ja, ja, ja, ja. Mhm. ja Den Termin oder diesen Antrag auf 7.7, wie er dann auch gekommen ist, das war dann ein Vorgang im Lauf 2022 und seitdem ähm, erziehst du jetzt auch deinen Sohn im Wechselmodell. Ja, ja, und Im, super. Ja, ich muss aber dazu sagen, es ist ein angeordnetes Wechselmodell. Das müssen wir auch ganz klar ähm, nochmal unterstreichen. Es ist ein angeordnetes Wechselmodell, was wasserdicht ist, wo keine, wo was auch abgewiesen worden ist vom. Mhm. Verwaltungsgericht. Das, okay. muss auch noch mal, das, ist, das, das muss ich auch nochmal sagen. Das muss ich nochmal sagen, es ist abgelehnt, es ist ein Widerspruch. Um ein OLG, von, oder? Ab, äh, OLG, Entschuldigung, OLG. Mhm. Ja, Entschuldigung, OLG. Okay, das ja, heißt, es haben ist es abgelehnt. Gesagt, ihr macht Wechselmodell und genau. Ähm, genau. Mutter hat gesagt, never ever, und ähm, dann wart ihr anschließend noch beim OLG und OLG hat quasi das Amtsgericht gehalten in dieser Entscheidung. Ja, die haben gar nicht, die haben gar keine Grundlage gesehen, da irgendwie darauf einzugehen. Die haben das gleich wieder zurückgeschickt. Mhm. Das war das ähm, Oberlandesgericht äh, Schleswig-Holstein. Ja, genau. Also die haben das... Die haben das dann eigentlich auch so, also sie wollten dann noch irgendwelche, es ging dann darum, äh, auch um äh, irgendwelche äh, Verfahrenskostenhilfen und was was ich, was dann alles da mhm. im Raum stand, wo das dann angezweifelt worden ist. Und das war eigentlich so, ähm, ja, es war, es war wirklich wasserdicht. Da mhm. gab es gar nicht irgendwie was zu meckern. Ähm, die haben, äh, ich muss dazu sagen, also ich habe hab eigentlich mit dieser 6 zu 8 Regelung eigentlich bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Für mich war das eigentlich vollkommen in Ordnung. Das war aber der Wunsch von meinem Sohn. Das muss mhm. ich auch noch mal dazu Es war explizit der Wunsch von meinem Sohn. Er möchte, er möchte gleich. Er möchte das gleich haben. Mhm. Wie, ein kind das, wie ein Kind das benennt. Also er hat gesagt, was ich mir wünsche, ist gleich. Ich möchte gleich bei Mama und gleich bei Papa leben. Das ist das gewesen. Und wann geht das? Jetzt haben wir sechs, jetzt, also er hat es ja mitgekriegt. Das ist ja nicht so, dass, es, dass er das ja alles nicht mitkriegt. Er weiß ja selber, wie es ist. Mhm. Und er hat gesagt, jetzt haben wir sechs zu acht, ne, Papa. Aber das ist nicht richtig. Weil sieben, sieben ist gerecht. Mhm. sage, ja, ich sage, ich, Gerechtigkeit, wie, wie, wie, soll ich ihm, wie soll ich ihm die Gerechtigkeit erklären? Ich habe mhm. gesagt, wir haben das alles besprochen. Wir haben das alles im Gericht besprochen. Das ist so. Ähm, und was anderes können wir jetzt, kann ich jetzt nicht machen. Und ja, dann kam er noch das zweite Mal an. Und dann habe ich noch zweimal geschluckt. Ja. Und dann habe ich einfach einen Antrag losgeschickt. Und habe ich mhm. gesagt, oh, gut, es war vorbei, es war auch wieder vorbei nach Ja, so wie <lacht> es immer mhm. mal so kommt. Ähm, da habe ich mich auch einfach auf mein Gefühl verlassen, habe gesagt, komm, es kann sowieso nichts passieren. Das, was jetzt ist, ist fest etabliert und es funktioniert. Da kann keiner was dran drehen. Und ähm, für ihn war es ein Wunsch und den, haben, den habe ich dann auch so eingereicht. Also ich habe den gleichen Antrag im Endeffekt mit der kürzen Version, den gleichen Antrag eins zu eins nochmal weggeschickt. Mhm. Okay, cool. In der gleichen in, in, mit den gleichen Wortlauten im Endeffekt. Mhm. Okay. Ähm, wenn jetzt deine Kinder bei dir sind, ja. was macht ihr dann? Wie schaut euer Tagesablauf aus? Ja, ähm, mittlerweile geht äh, mein Sohn in die erste Klasse. Er ist jetzt letztes Jahr eingeschult worden im August. Mhm. Dann ist ja meine Tochter noch da, mhm. mittlerweile. Ja, die ist jetzt vier. Die geht in den Kindergarten. Genau, die geht in den Kindergarten, genau. Mhm. Und wir machen das so, dass ich ähm, die Kinder morgens fertig mache, ähm, wir noch mal unsere Rituale, noch irgendwie einen Tee trinken und noch einen äh, Toast machen. Das ist aber relativ früh immer alles weil ich relativ viel dann fahren muss. Ähm, genau, und dann bringe ich meine Tochter rüber zur Mama. Die wohnt nicht weit um die Ecke weg. Die bringt sie dann morgens in den Kindergarten. Ähm, sie ist in einem Kindergarten, wo sie jetzt schon seit also seit an ist. Und wir haben uns da entschieden, dass sie dann da in dem Kindergarten bleibt. Die haben aber die Betreuungszeiten halt morgens nicht so früh und dementsprechend haben, haben wir gesagt, gut, dann kann, äh, bringt sie sie morgens hin, weil sie direkt um, direkt ein paar Meter weiter mhm. arbeitet, fahre ich dann morgens nach Barmstedt in die Schule. Mhm. Das ist Von mir aus sind das 24 Kilometer. Ähm, genau, also die, die Distanz ähm, war ja auch ein ganz großes Thema. Diese mhm. Distanz ist aber eigentlich gar nicht der maßgebliche Grund, um das Wechselmodell nicht stattfinden zu lassen. Mhm. Ähm, genau, ja, dann bringe ich in die in die Betreuungsmorgens, dann fahre ich in die Firma, arbeite, meine fünfeinhalb Stunden, sammle die Kinder ein, <lacht> mhm. meinen Sohn wieder abholen, dann ähm, meine Tochter wieder meine Tochter abholen vom Kindergarten. Ja, und dann, dann ist. Dann habt ihr Alltag. Äh, dann haben wir Alltag, ja. Der, mhm. der richtige Alltag, ja. Okay. Der, ich habe verstanden, du bist auch noch hier ein Stück weit engagiert. Ähm, ähm, ihr habt hier auch ähm, so einen, ich nenne es jetzt mal, ähm, einen freien Träger, äh, der hier einen Vätertreff organisiert, oh, ja, und auch ja, regelmäßig mitmacht. Ja, genau. Vätertreff, also Vätertreff äh, kann man sich so vorstellen, dass ähm, es ist ein Sozialpädagoge, hat das ins Leben gerufen, der ähm, eigentlich gesagt hat, auch in, in dem Träger sind eigentlich immer die, die Mütter und die Väter trauen sich eigentlich immer nicht so da hinzukommen oder das mitzumachen. Und dann hat er einen Nachmittag ins Leben gerufen, den man als Vater selber, der, wenn man sich engagiert, frei mitgestalten kann, mit Kochen, mit Spielen, mit ähm, äh, Sämtlichen Malen, was, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was wir, was, was wir da alles schon gemacht haben in der Zeit, ist echt super. Ja, und ähm, dann geht man hin, das sind mittlerweile, ich glaube, zwölf Väter, die regelmäßig wirklich mitmachen und kommen. Ähm, ist natürlich nicht jede Woche äh, alle da, aber mhm. man trifft sich halt regelmäßig. Es äh, ist super. Also ist, mhm. Man kommt mit den Kindern in Kontakt, mit den anderen Kindern in Kontakt. Man kann sich austauschen, ähm, macht richtig Spaß. Und es ist, es ist echt entspannt. Okay. Mit den Vätern zusammen, mit den Kindern zusammen, die sind so entspannt. Und wir sitzen dann mit, wir haben letztes Mal äh, haben wir Pizza gegessen. Da haben wir mit 25 Kindern, also 25 Kinder und Erwachsene, haben wir an einem Tisch gesessen. Das hat... Keiner irgendwie Mucks gesagt, also wirklich, wo, wir, wo, wo dann ähm, der, der, der das organisiert immer, oder der das dann ähm, mit begleitet, ähm, gesagt hat, also kenne ich sonst gar nicht. Ihr mhm. hat ja nochmal einen Blick drauf und so. hier ist ja, ihr habt das alles, ja, das passt einfach, es, ist einfach, es macht einfach richtig Spaß. Mhm. Ja, die können sich selber einbringen, die Kinder, die machen, also wenn wir kochen, dann kochen die mit oder können sich entscheiden zu spielen, das ist ganz frei gewählt, ähm, wie, wie, dann, wie das zu empfinden ist quasi von den Kindern, mhm. wie es gerade so ist und meistens ist es dann auch so, dass man dann auch, es gibt Kaffee und, oder und, und Milch und alles, mhm. alles, was so das Herz begehrt mit Kuchen, ja, und man kommt halt einfach zusammen. Und die, ähm, wenn ich den Kindern sage, trefft fällt aus, mhm. ich will heute dann nichts mehr machen, Papa. Jetzt habe ich keine Lust mehr so in der Richtung. Sorry, jetzt mhm. habe ich gar keine Lust mehr. Oh, ja, äh, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, also es ist eigentlich fest im Alltag mit integriert. Mhm. Auch in, in der Woche, ähm, wo ich meine Tochter dann nicht da habe, ähm, dann besteht sie eigentlich oftmals darauf, dass ich sie abhole und mit ihr dahin gehe. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz, ist ganz lustig. Mhm. Aber es geht eigentlich ganz gut, also da da in dem Moment. Und ja, in der, in der Woche, wo, wo mein Sohn dann nicht da ist, dann äh, sagt, äh, es ist halt so, dass er ja äh, er, er dann halt, ja, ist dann so, also, er kann dafür darf dann halt nicht abgeholt werden. Also ja, ist, ja. ist aber verständlich, es ist, ist in dem, in, in dem Maße eigentlich mhm. auch verständlich. Nur er weiß ja, dass er hinkommt. Ja, was machen wir noch freizeitmäßig? Also wir sind freizeitmäßig auch ähm, äh, schwimmen, freizeitmäßig. Wir sind auch in einem Verein, wo wir ein Freibad im Sommer von äh, Mitte April oder Anfang Mai bis in den Oktoberreihen täglich zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen können. Mhm. Ja, da haben dann äh, haben wir das Gelände, auf dem Gelände haben wir einen äh, festen Wohnwagen stehen, den wir nutzen können, ähm, wo wir auch regelmäßig die Wochenenden dann verbringen und auch, ähm, wenn irgendwelche Fei-Sache oder wenn irgendwelche Feiertage sind oder, oder, ja, dass wir da dann eigentlich. Den Sommer verbringen wir eigentlich meistens dort. Mhm. Okay, coole Sache. Ja, da sind wir. Ja, und ansonsten das übliche Fahrradfahren, was man so macht, ein bisschen spazieren geht, Spielplätze. Ja. Mhm. Zu Hause Zeit verbringen, auch ganz wichtig. Mhm. Wenn man sich jetzt die letzten vier, fünf Jahre in deinem Leben anguckt, ähm, kommt man schon zum Ergebnis, ähm, dass sozusagen ähm, aus, diesen, ähm, aus dieser, ich sag mal, Ehe mit einem Kind ähm, auf einmal ähm, eine Trennungssituation mit äh, zwei Kindern im Wechselmodell geworden ist. Ja. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ja, im ersten, also jetzt im Moment, gut. Also im Moment ist wirklich, ich bin damit äh, mega, also mega glücklich, dass es so ist. Ähm, in diesem Zeitraum, ich würde sagen, wo wir, äh, wo wir uns be begegnen äh, oder wo, wo wir uns dann im, im Endeffekt dann so äh, bewegt haben, ist ja viel, <lacht> viel passiert. Mhm. Viel, viel passiert. Ähm, ich habe mein mein, meine damalige Freundin dann ähm, ja, kennengelernt. Ich würde sagen, nach der Trennung ein halbes Jahr, ja, sieben, oder, ja, sieben oder acht Monate später, also irgendwo. Mhm. so drei. Ähm, Ja, und ähm, im Grunde war ich von diesen ganzen Sachen auch noch nicht geheilt. Absolut nicht. Also es war ja dann die Trennung und dann, ja, hat man gedacht, gut, man versucht mal neu. Ähm, ist das andere aber auch noch nie irgendwie ausgeräumt gewesen und auch nie hat nie so, also es hat dann, es war ging halt alles darum, ich woll, wollte für, für meine Kinder da, also für meinen, da war ja nur mein mhm. Sohn da, Sohn da sein, dann ähm, hatten wir uns weil wir gedacht haben, dass das alles so funktioniert für uns, entschieden das Kind zu, das ähm, meine Tochter dann zu bekommen. Ähm, die ist ja dann 2019 geboren. Und ja, das war, und dann war 2019 eigentlich ging das dann auch los, immer nur Kämpfe. Mhm. um um, um meinen Sohn. Es ging eigentlich immer nur darum, wir haben, also ich und meine, meine Partnerin dann ähm, war, ja, es war ein Auf und Ab, über Jahre, mhm. das kann ich sagen, es waren ein Auf und mhm. Ab über Jahre, wir ähm, haben uns da auch, glaube ich, ein Stück weit dann aus den Augen verloren und ähm, die Entwicklung dahingehend eigentlich auch irgendwo, so, so zwei, dann zwei kleine Kinder und, oder sie, sie, hatte auch noch, sie hat auch noch eine Tochter, ähm, die sich ja auch dementsprechend, die ist jetzt in der Pubertät ähm, mhm. oder in der Anfangspubertät, zwölf. Ähm, ja, das war, war schon ähm, ein Weg, würde ich sagen. Mhm. Ja, mit, viel, mhm. Mhm. mit viel Schmerz, viel, viel Wut, viel Hass erfüllt war und ähm, wo, wo der eine das aber auch dann nicht verstehen konnte, wie der andere handelt, also in der, in der Beziehung jetzt mm. nachher letztendlich und schlussendlich mm -hmm. war es so, dass dass ich dann ähm, ja nach, den, nach dem letztendlichen Urteil dann ähm, auch in der Real gehen durfte, auf jeden Fall war, war ich auch sehr dankbar für. Da war ich fünf Wochen, da hatten wir auch noch mal zwischendurch telefoniert, mhm. nach der Verhandlung genau. Ähm, ja, und dann war die ganze Anspannung alles weg. Und dann habe ich eigentlich, es war alles fertig. Habe ich gedacht. Was heißt mhm. denn nicht Aber es, es, es, es war jahrelange Anspannung. Mhm. Und ja, dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt kann es ja richtig losgehen. Es mhm. hat aber auch wirklich gedauert, bis es bei mir angekommen ist. Mhm. Naja. Ich meine, ich unterstütze ja gerne die. Ähm, Eltern, also das äh, ist ja nicht jetzt hier eine reine äh, väteraktivistische Veranstaltung, sondern ich unterstütze Väter und Mütter, ähm, damit sie hier diese, äh, diesen brutalen Wahnsinn, den wir hier im deutschen Familienrecht letztlich ähm, immer wieder erleben müssen, irgendwie überleben können und irgendwo ähm, aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen. Ich habe das ja auch mehr oder weniger alles auch äh, selbst irgendwann mal durchlebt und durchlitten und ähm, ja, ähm, man hat an vielen Stellen ganz, ganz wenig Energie und ähm, irgendwann ähm, kommen ja Gott sei Dank wieder die Tage und die Phasen, ähm, wo die Energie auch wieder letztlich ähm, mehr wird. Auf der einen Seite ist es für mich immer auch ein Stück weit das Ziel, die Leute quasi wieder zurück in die Energie zu bringen, zurück in die Aktivität. Und das Maximale, auch mein ganz persönliches Ziel letztendlich ist, die Leute so zu unterstützen, dass sie die Themen irgendwann mal für sich abhaken können. Und dann, wenn es passiert ist, auch entsprechend ihre Ressourcen, gegebenenfalls auch für andere Leute, die da ihre Schwierigkeiten haben, wieder ein Stück weit zur Verfügung zu stellen, damit sich sozusagen aus diesem einen Tropfen, der da irgendwann mal passiert ist, eine große Welle äh, beginnt und irgendwann mal die Welt auch ein Stück weit besser wird. Du hast äh, mir berichtet, du wärst dazu auch bereit, da ein Stück weit ähm, eine Rolle zu übernehmen, wie siehst du äh, letztendlich äh, deine ähm, aktuelle Situation? Äh, in welche Richtung denkst du? Ja, also, ähm, da, da ich ja sagen muss, dass es wirklich so ist, ähm, dass es sehr energieraubend ist, dieser ganze Prozess, du ja jetzt auch den Einwand hattest, dass eigentlich die, die Stellschrauben vorher schon, gestellt werden müssten, damit es gar nicht so weit kommt, das ist eigentlich auch so, aber sollte es wirklich so sein, ähm, wir, wir bewegen uns da in einem, in, einem, in einem, ja das ist, das ist einmal der Trennungsschmerz da damit reinfließt, das sind Sachen, das sind Sachen, die eigentlich über das Kind laufen, ähm, die, die dann, wo das Kind eigentlich im Endeffekt nachher ähm, gar nicht mehr Gesehen wird, sondern der Spielball ist zwischen den Eltern. Und jeder muss sich da Gedanken drüber machen. Ähm, ich habe auch lange gebraucht, das zu verstehen, ähm, dass, äh, dass man dieses Spiel mitspielt, zwangsläufig, wenn man sich davon nicht frei macht. Es ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt, auch für sich, dass man nicht nur an diese, an diese negativen Situationen denkt sondern auch wirklich ähm, sagt, dass äh, sich sagt, es ist jetzt so gut, mein Kind geht's gut, es ist egal, ob ich diesen Menschen hasse. Es ist absolut egal. Ähm, das, sind, das, sind deine, das sind deine Gefühle. Das Kind liebt bedingungs bedingungslos Mama und Papa. Von, das ist ein Urinstinkt, der ist da. Das Kind möchte geliebt werden und das ist ganz, und das äh, wird eigentlich auch in den, in den Gerichten und in denen, in, in, in, da geht es um Geld und um Macht. Und ähm, bei Kindern geht es nicht um Geld und Macht, die wollen Liebe. Und wir, wir als Eltern sind dafür verantwortlich, dass wir einfach ähm, dahingehend unseren Kindern diese Liebe geben. Und den, den sicheren Raum schaffen. Und das geht so nicht. Das ist der verkehrte Weg. Ja, ich, das hört sich also, das hört sich dann ein bisschen komisch an jetzt, aber es ist einfach so. Es ist, es ist, man, man muss sich vorher Gedanken machen, was möchte ich, wenn ich, an den, wenn ich in dieser Situation bin. Ich habe einen Menschen, der sich komplett zumacht, nicht mehr miteinander, mit, mit einem spricht, dem ähm, die, die Machtausübung aufs Kind da ist, dann kann ich jeden verstehen, der sich ohnmächtig fühlt, der, der, der sich dann ein Stück weit auch ähm, in dieser Ohnmacht auch alleine gelassen fühlt und mir ist es wirklich ein Anliegen, wenn Menschen dieses Gefühl haben und Hilflosigkeit, Ohnmacht, in welcher Form auch immer, nachher ist es so, dass die Energie wird immer, immer weniger. Und ähm, dann ist es mir wirklich ein Anliegen, ich möchte gerne helfen, den Menschen einfach zu, zu zeigen, dass sie, ähm, äh, dass es auch einen anderen Weg gibt und dass es auch einen anderen Blickwinkel gibt auf diese Dinge. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, in der Situation, in der man sich dann befindet, weil meistens meldet man sich dann, wenn, wenn wirklich schon das Kind fast in den Brunnen gefallen ist oder 5 vor 12 ist, ähm, dass man wirklich dann noch mal guckt, was kann man machen und man muss es wirklich wollen. vom Herz, Also man muss es vom Herzen wollen. Das ist, das ist einfach, wenn, wenn man sich da hinsetzt und sagt, das ist alles ganz schlecht und es ändert sich alles sowieso nicht. Doch, es ändert sich. Es ist, es ist so. Man, da, muss man sich, da, da muss man sich wirklich an sich arbeiten. Und die Arbeit fängt bei einem selber an. Nicht bei den Gegenüber. Der Gegenüber kann man nicht ändern. Das habe ich auch an eigen, am an eigenen Leib erlebt, dass es so nicht funktioniert. Der, der Gegenüber ändert sich. Der will sich auch nicht ändern. Der macht weiter so wie bisher. Und wenn man sich, wenn man dieses Spiel mitspielt und immer wieder reagiert, dann hat, der, hat er dein, deine Aufmerksamkeit. Und aus welchem Grund auch immer der eine oder der andere verletzt ist. Letztendlich geht es darum, um Verletzungen. Das sind einfach tiefe Verletzungen, die, wo, die man sich auch nicht eingestehen will, dann, weil dann müsste man mit sich selber äh, sich mit sich selber auseinandersetzen und dann geht man lieber in den, den Kampfmodus und das ist der verkehrte Weg. also Ich habe es auch verstanden. Ich habe auch die Lehre danach. Ich bin, wir Klaus und ich hatten am Letztes Jahr hatten wir beschlossen, dass wir dieses Video aufnehmen. Ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, ehrlich und authentisch mich hier hinzusetzen und darüber zu sprechen, weil ich mich einfach dafür geschämt habe, dass es so ist, dass ich es so gemacht habe. Mhm. Und an der Stelle kann ich auch nur Entschuldigung sagen zu meinem Sohn, weil. Das hatte, hatte er nie verdient. Gut, aber du bist jetzt auf die Art und Weise zurückgekommen. Ähm, du hast dir die Zeit genommen, ähm, dich zu sammeln, ähm, zu reflektieren, deine Entscheidungen zu treffen. Und eine der Entscheidungen äh, war letztendlich auch, ja, ich bin ein Gesicht, äh, das offen dafür einsteht, ähm, was hier passiert ist, ähm, wie ich damit umgegangen bin, was es mit mir gemacht hat. Ähm, es ist ja letztendlich auch irgendwo ein Aufruf an andere, ähm, auch unter Umständen diesen Weg äh, zu gehen. Ähm, es bedarf immer auch einer Überwindung hier in die, ich nenne es jetzt mal, Halböffentlichkeit äh, zu gehen, ähm, um ähm, zu sagen, ja, ich habe damit ein Problem, äh, ging mir unter uns gesagt nicht anders, als hier der BGH seinerzeit 2017 ähm, den Beschluss veröffentlicht hat, hat auch RTL äh, und wer auch immer ähm, nachgefragt bei, über die Pressestelle des Bundesgerichtshofs an den Anwalt, mhm. Wer sind denn die Verrückten, die hier ähm, solche Urteile provozieren, letztendlich? Ähm, da ähm, bin ich weiterhin in der Anonymität gewesen. Es hat für mich auch ähm, ein paar Jahre gedauert, bis ich ähm, auch wieder ähm, in dieser Kraft zurück war, um zu sagen, ähm, ja... Ähm, ich bin das, ja, ich war das, ja, ich habe damit meine Themen gehabt und meinen Hessel und hier bin ich und ich habe wieder die Energie, Leute zu unterstützen, lasst uns anfangen. Aber das war ein Prozess, das geht nicht so einfach und gerade auch so ein Video zu machen, ich erinnere mich auch an mein erstes Video, das ich hier mit Sandro geführt hatte, das überlegst du dir fünfmal. Ja, kann ich nur so wiedergeben. Ja. Ja. Und was, was, was wir ja noch vergessen haben, ist, dass dein BGH-Urteil ja auch maßgeblich an, dem, an, der, an der Anordnung oder an, an dem Urteil, dem angeordneten Wechselmodell maßgeblich auch beteiligt ist. Das möchte ich nur noch mal dazu sagen. Es steht explizit auch, ist auf dies, das Urteil hingewiesen worden und da, darauf basiert auch das, das Urteil. Ist doch schön, wenn hier ja. der Stein, den man da reinwirft, auch mal ordentlich wählen macht. Klaus! <lacht> Alles gut. Ähm, Marc, es freut mich außerordentlich. Ähm, wie gesagt, dass du hier auf die Art und Weise den Weg zu uns gefunden hast. Wir würden gerne mit dir an dieser Stelle auch in Zukunft zusammenarbeiten. Deine Sicht auf die einzelnen Dinge gerne vernehmen. Wenn du Artikel schreiben willst, bitte tu das. Nicht traurig sein, wenn hier äh, Chefredakteur Sandro äh, mal wieder dann die große Peitsche schwingt und am Ende des Tages äh, du dreimal zum Überarbeiten gezwungen wirst. Da musst du durch. Ja, ähm, Auf der einen Seite, wenn du irgendwelche Videoformate in welcher Art auch immer vorhast, ähm, überleg dir was. Ähm, wir unterstützen dich gerne. Ähm, ist auch mit Sandro so abgesprochen. Wir geben dir gerne hier auch die entsprechende Plattform und wir freuen uns auch, wenn wir dir hier den ein oder anderen Fall zum Coachen mit übertragen können, dass du das hier in einer, ich nenne es jetzt mal, friedlichen und deeskalativen Art und Weise, wenn möglich, auf die Schiene zwingst. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Ja, genau. Also, und ähm, ja, also, Geplant ist äh, von meiner Seite aus, ähm, da auch dementsprechend jetzt nochmal äh, so Coach, Coaches-Videos zu, zu, ähm, zu machen und auch dann ähm, bereitzustellen, in welcher Form auch das jetzt ähm, stattfindet, das muss ich mir noch mal genau also das muss ich mir noch überlegen, also da habe ich jetzt noch kein Format für mich, also Format gefunden in dem Moment, wo äh, was ich, äh, wie ich es aufnehmen möchte, da bin ich noch dran, ähm, aber es wird auf jeden Fall in den nächsten zwei Monaten was kommen, definitiv, da, da fehlt im Moment noch die aber da können wir, da sprechen wir ja noch drüber, da sind wir ja dran. Da äh, ist ja eure Ideen, die Ideen sind da ja auch ähm, herzlich willkommen, dass wir da wirklich ähm, den Leuten auch helfen können und ein Stück weit auch ähm, begleiten. Ne? Und jeder, der ähm, das Bedürfnis hat, wirklich ähm, Hilfe äh, äh, sich Hilfe zu suchen und die Hilfe auch annehmen zu, zu wollen, der ist bei mir herzlich willkommen. Ich helfe helf gerne und ähm, man muss halt aber bereit dazu sein und den Willen haben, etwas zu verändern. Weil es wird nicht so laufen, und das kann ich auch ganz klar sagen, ähm, die, die Werkzeuge kann man bekommen und die Sachen muss man selber erledigen. Das ist ganz wichtig. Sehr gut. Also ich finde das ein wunderbares Schlusswort von dir, lieber Mark. Es ist auch ein Beispiel, ein Leuchtturm letztendlich von der Art und Weise, wie du ursprünglich weg warst und jetzt dastehst. Das freut mich ausgesprochen. Und wie gesagt, ähm, wir geben dir auch den einen oder anderen Kontakt weiter, äh, damit du uns auch hier in diesen Coaching-Themen unterstützt. Und ähm, dann bringen wir das Ganze nochmal ein Stück weit auf ein neues Niveau. Freut mich ganz ausgesprochen. Und wie gesagt, auch ähm, das Thema an diejenigen, die jetzt hier zusehen und sich angesprochen fühlen. Ja, nehmt Kontakt mit uns auf. Funktioniert nicht immer so, leider, aber wir bemühen uns. Ja, danke an der Stelle, an dich, Klaus, an Freifarm. Ja, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit auf jeden Fall. Danke dir. Danke. Okay, macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss.